Mein Name ist Keith Meinhardt und ich habe das Vergnügen, Sie in die faszinierende Welt der Hypnose entführen zu dürfen. Mein Wunsch ist, dass Sie das bestmöglichste Ergebnis erzielen. Sollten Sie also irgendwelche Fragen haben, dann schreiben Sie mir diese gerne an diese E-Mail-Adresse oder bringen Sie mit zu Ihrer ersten Sitzung. Ich freue mich auf Sie, auf Sie und Ihre erste Sitzung. genau ist Hypnose? Hypnose ist ein Zustand starker geistiger Aktivitäten und Konzentration, während der Körper völlig entspannt ist. Dieser Zustand kommt bei jedem Menschen mehrmals täglich vor. Nehmen wir mal so alltägliche Situationen wie einen spannenden Film anschauen, ein interessantes Buch lesen, bei der Zugfahrt aus dem Fenster schauen oder während einer Vorlesung oder einem Meeting in Tagträumen abschweifen oder einfach beim Autofahren. Wie oft kommt es vor, dass Sie von A nach B fahren und im Nachhinein gar nicht mehr genau wissen, an wie vielen Ampeln Sie gestanden sind, wie viele Autos Sie überholt haben oder wie oft Sie gebremst und Gas gegeben haben. Diese Dinge passieren dann in einer Art Trance, unterbewusst. Und das ist auch gut so. Denn würden Sie nicht in dieser Trance fahren, müssten Sie viele einzelne Dinge gleichzeitig machen, die Sie gleichzeitig bewusst wahrnehmen, schalten, kuppeln, Rückspiegel, Seitenspiegel, Gas geben, Blinker und so weiter. Gerade Fahranfänger haben hier ihre Schwierigkeiten, da diese Bewegungsabläufe noch nicht wie in Trance abgelegt sind. Es würde viel mehr Verkehrsunfälle geben, wenn man diese Trance unterbricht und bewusst Auto fährt. Oder sich mit anderen Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel in das Handyschauen. Viele Menschen, die noch nie eine Hypnose erlebt haben, sehen sich Ängsten gegenüber, die teilweise durch Filme, oder die Literatur aufgekommen sind. Deswegen hier eine Top 5 Liste der größten Ängste und was davon Mythos oder Wahrheit ist. Schauen wir uns einfach mal diese Ängste im Einzelnen an. Ich bin willenlos, machtlos, bewusstlos. Nehmen wir hierzu auch wieder das Autofahren. Da Sie hier die meiste Zeit, wie vorhin erklärt, in einer Art Trance sind, können wir es hier gut vergleichen. Nun ist die Frage, sind Sie während der Autofahrt willenlos oder machtlos? Natürlich nicht. Genauso nehmen Sie alles in der Hypnosesitzung auch bewusst wahr. Schließlich wollen wir ja mit Ihrem Bewusstsein und Ihrem Unterbewusstsein arbeiten. Und sollte versehentlich etwas gegen Ihr inneres Wertesystem verstoßen, dann würde Ihr Bewusstsein Sie aus der Trance holen. Ähnlich wie bei einem Schreckmoment auf der Straße. Auch werden Sie während der Autofahrt nicht Ihre größten Geheimnisse verraten. Außer Sie wollen es unbedingt, dann ist es aber nicht an die Hypnose gekoppelt. Nach der Sitzung weiß ich nichts mehr. Natürlich wissen Sie nach der Sitzung noch alles. Vielleicht nicht mehr bis ins kleinste Detail, da einige Passagen für Sie einfach zu unwichtig sind, um diese im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Doch Sie wissen alles andere. Schließlich wollen wir ja auch Verbesserungen für Sie herbeiführen und die sollen Sie ja schon bewusst wahrnehmen. Ich muss die Kontrolle abgeben. Das stimmt natürlich nur zu einem kleinen Teil. Denn Sie selber geben die Tiefe der Hypnose vor. Es ist ähnlich wie beim Autofahren. Sie steuern das Auto und haben hierüber die vollständige Kontrolle. Ich als Hypnotiseur bin wie Ihr Navigationssystem, das Sie durch eine bekannte Stadt führt. Somit geben Sie nur einen kleinen Teil der Kontrolle ab. Alles andere bleibt in Ihrem Ermessen. Können in der Hypnose Schäden verursacht werden? Das Unterbewusstsein ist Hüter und Beschützer ihrer Seele und ihres Geistes. Das Unterbewusstsein würde nie etwas machen, das ihnen schadet. Deswegen arbeitet auch das Unterbewusstsein jeden Tag, jeden Moment an diesen Dingen. Das führt dazu, dass wir manche Dinge vergessen, manche Dinge verdrängen und manche einfach immer wieder in unser Leben treten. In der Hypnose kann man diesen Schutzmechanismus nicht umgehen, aber man kann Dinge bearbeiten. Sie aufarbeiten und auch auflösen. Auch hier möchte ich das Autofahren als Vergleich hier nehmen. Wenn mit dem Auto irgendetwas sein sollte, geht meistens ein rotes Lämpchen an. Wenn ein solches rotes Lämpchen angeht, stellen die meisten Menschen ihr Fahrzeug sofort ab und lassen es dann bei der nächsten Werkstätte durchchecken. Mit unserem Geist gehen wir manchmal nicht ganz so sorgsam um. Wenn da ein rotes Lämpchen auftritt, sind wir es meistens gewohnt, entweder ein Pflaster darüber zu kleben oder eine Tablette darüber zu legen. Und schon sehen wir es nicht mehr. Und wenn ein rotes Lämpchen übergangen wird, leuchtet meistens nach einiger Zeit zwei, drei andere auf. Aber auch dafür gibt es Pflaster, Tabletten und Therapien. Irgendwann klagen wir uns dann mit 20, 30, 40 roten Lämpchen herum, ohne wirklich den Ausgangspunkt noch zu kennen. Hypnose kann hier Blockaden lösen und sozusagen das System wieder resetten. Oft führt dies dazu, dass Sie sich gar nicht mehr um diese 30, 40 Dinge kümmern müssen, sondern nur noch um die 1, 2 Sachen, die wirklich die Auslöser sind. Schäden können also nicht verursacht werden, sondern nur Lösungen gefunden werden und Blockaden aufgelöst damit Sie im Einklang mit Ihrem Unterbewusstsein Ihr Ziel erreichen können. Aber woran erkennen Sie eigentlich, dass Sie in Hypnose sind? Es gibt auch hier wieder fünf eindeutige Zeichen, an denen Sie erkennen können, dass Sie in einer Hypnose sind. erster Punkt Puls und Atmung werden langsamer. Sie werden merken, wie ihr Puls und ihre Atmung nach unten geht, wie sie ruhiger werden und sich immer mehr entspannen. Das führt zum zweiten Punkt. Ihr Körper fühlt sich durch diese Entspannung sehr schwer an, fast so, als wären sie nicht auf der Liege, sondern in der Liege versunken. Drittens, Sie werden mehr schlucken bzw. ihre Augen werden tränen. Dies ist eine ganz normale Reinigungsfunktion unseres Körpers. Nachts beim Schlafen bekommen Sie dies gar nicht so mit. Hier in der Hypnose ist Ihr Geist allerdings hellwach. Somit wird es Ihnen jetzt hier auffallen. Viertens, Ihre Augen fangen an zu flattern. Diese Reaktion nennt sich REM, Rapid Eye Movement, und kommt auch jede Nacht in den Schlafphasen bei Ihnen vor. REM entsteht dann, wenn Sie anfangen zu träumen, Ihr Geist sozusagen die Tageserlebnisse in Bilder umwandelt und den Unterbewusstsein übergibt. Genau auf diesen Zustand werden wir bewusst zugreifen. Fünftens Abschweifende Gedanken. Es kann sein, dass Sie denken, bin ich eigentlich jetzt in Hypnose oder nicht. Eigentlich könnte ich doch jetzt die Augen aufmachen, aber es fühlt sich so gut an, ich glaube, ich lasse Sie einfach zu. Das ist ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie in der Hypnose sind. So oder ähnlich können die Gedanken kommen und sie werden merken, wie diese dann abschweifen und an ihnen vorbeiziehen wie Blätter auf dem Fluss. Wie wird Hypnosesitzung ablaufen. Als erstes haben wir ein Vorgespräch, das wir beide nutzen können, um Ihren Wunsch einzukreisen und den besten Lösungsweg für Sie zu finden. Dann werde ich Sie in die Hypnose einleiten. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Hier sehen Sie nun eine Hand-Auge-Induktion. Sie folgen mit Ihren Augen einem bestimmten Punkt auf meiner Handfläche. Dabei geht die Handfläche von unten nach oben. Schon nach kurzer Zeit werden Sie feststellen, dass Ihre Augen müder werden, Sie häufiger blinzeln müssen oder die Augen anfangen ein bisschen zu brennen. Dann führe ich die Hand nach unten und Ihre Augen werden sich schließen. Hier haben Sie nun die Wahl. Entweder können Sie nun Ihre Augen schließen und damit nach und nach Ihren Körper und auch Ihren Geist entspannen. Oder Sie bringen wieder Spannung und Stress in die Muskeln und öffnen Ihre Augen. Und der Stress wird wieder in Ihren Körper fahren und Sie werden es zulassen. Entscheiden Sie sich bewusst für die Entspannung, dann führe ich Sie nach und nach in eine angenehme, tiefe Entspannung, die Sie selber nutzen können, damit wir gemeinsam an Ihren Zielen arbeiten. auf Ihre erste Hypnosesitzung vorbereiten. Kommen Sie ganz entspannt zu Ihrer ersten Sitzung. Trinken Sie vorher keine aufputschenden Mittel, wie zum Beispiel Energydrinks oder sehr viel Kaffee. Drängen Sie auch nicht. Lassen Sie eins nach dem anderen bei der Hypnosesitzung geschehen. Sie sollten auch nicht übermüdet ankommen. Nehmen Sie sich für die erste Sitzung zwischen eineinhalb und zweieinhalb Stunden Zeit. Sie brauchen keine Bedenken haben, Sie können danach ganz normal Auto fahren. Es ist also kein Problem, wenn Sie mit dem Auto vorbeikommen. Ich hoffe, ich konnte hier einige Ihrer Fragen beantworten. Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann schreiben Sie diese doch bitte an diese E-Mail-Adresse oder bringen Sie diese zu Ihrer ersten Sitzung mit. Ich freue mich auf unsere erste gemeinsame Sitzung und wünsche Ihnen bis dahin eine entspannte und stressfreie Zeit. Ihr Keith